Tina ist heute in der Buchhaltung beschäftigt und dort bekommt sie eine E-Mail und zwar von einem Kunden. Dieser Kunde hat Fußbälle bestellt und diese auch bekommen, aber leider stellt der Kunde fest, dass hier ein Sachmangel vorliegt. Und jetzt ist das Besondere, dass der Kunde die Fertigerzeugnisse nicht zurücksenden möchte, sondern er möchte die Ware behalten und bittet um einen Nachlass von 20%. Das ist ein nachträglicher Preisnachlass bei Sachmangel. Das kennen wir schon vom Einkauf, also im umgekehrten Fall, wenn wir etwas eingekauft haben und dann einen Sachmangel feststellen, die Ware allerdings nicht zurücksenden. Und wie wir das jetzt im Verkaufsbereich buchen, das schauen wir uns jetzt mit Tina an. Damit haben wir folgenden Geschäftsfall. Der Kunde wollte ja 20% Gutschrift erhalten vom netto -Warenwirt. Darauf gehen wir ein und wir schreiben ihm also hier diese 40 Euro Netto-Gut. Das entspricht den 20%. So, wie verbuchen wir das Ganze jetzt? Wenn wir uns an den Einkaufsbereich erinnern, da haben wir bei so einem Geschäftsfall ja ein extra Konto. Das machen wir deswegen, damit das Ganze übersichtlicher wird und zwar ein Nachlasskonto, zum Beispiel Nachlässe Rohstoffe. Das ist ein Unterkonto des entsprechenden Aufwandskontos und genauso funktioniert das Ganze bei den Umsatzlösungen. Wir müssen diese Umsatzerlöse ja berichtigen. Die Fertigerzeugnisse Erzeugnisse wurden in der Ausgangsrechnung auf das Konto 5000 Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse gebucht. Und diese mindern sich jetzt. Und diese Minderung, die buchen wir auf ein Unterkonto, nämlich 5001 Erlösberichtigungen eigene Erzeugnisse. Die Abkürzung ist EBFE. Das ist also das neue Konto, das wir für den Buchungssatz benötigen. Wie sieht der Buchungssatz aus? Die Erlöse werden ja geringer, die Umsätze werden geringer, das heißt, wir buchen im Soll 5001 Erlösberichtigung in eigene Erzeugnisse und zwar der Nettobetrag 40 Euro. Dann müssen wir die Umsatzsteuer dazu berichtigen, 4800 Umsatzsteuer 7,60 Euro und im Haben stehen die Forderungen, die werden ja jetzt geringer, deswegen aktives Bestandskonto wird im Haben gebucht, 2400 Forderungen 47 Euro. Euro 60. Das ist quasi ja der Buchungssatz beim, bei der Buchung der Ausgangsrechnung, jetzt nur umgedreht. Und wir buchen das aber hier nicht auf 5.000, sondern auf 5.01 Erlösberichtigungen, fertigerzeugnisse. Zeugnisse. So, das war schon fast zum nachträglichen Preisnachlass bei Sachmangel im Verkaufsbereich. Zwei Sachen noch, und zwar, wie sieht das Ganze denn bei Handelswaren aus? Wir verkaufen ja nicht nur Fertigerzeugnisse, sondern auch Handelswaren. Auch da können Sachmangel auftreten, zum Beispiel eine Mängelrüge. Und ein Kunde möchte dafür eine Gutschrift. Welches Konto benötigen wir da? Da kannst du den Kundenplan reingucken. Und das Stichwort hast hier auch Unterkonto. Und zweite Sache, Abschluss am 31.12. Über welches Konto werden denn diese Unterkonten abgeschlossen? Und wie lautet der Buchungssatz dazu?